Lübeck, das Tor zur Ostsee. Neben Sandstrand, Marzipan und Holzentor gibt es noch eine Menge mehr zu entdecken. Was genau zeigen wir euch in unseren einfachen Rausgeheimtipps in Lübeck und Travemünde. Dichte Wälder, Steilhänge und ganz viel Wasser. All das findet ihr im Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer. Yoga mal anders? Und zwar unter freiem Himmel? Gibt's nicht? Gibt's doch! Und zwar am Yogazentrum Travemünde.